Also toll, dass Sie da sind, trotz der Temperaturen hier in diesem Raum. Mein Name ist Christian Hoppe. Ich leite den Arbeitsbereich E-Learning an der Technischen Universität Darmstadt. Wir sind dort in der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle verortet. Und ja, wir machen oder wir beschäftigen uns schon seit ein paar Jahren mit dem Thema OER, Open Educational Resources. Und das würde ich Ihnen heute gerne mal so ein bisschen näher bringen. Und zwar, ja, da ich gar nicht weiß, aus welchen Bereichen Sie kommen und was so Ihr Stand zum Thema ist, habe ich das Ganze mal so als ersten Punkt, ja, erste Annäherung an das Thema genannt. Das heißt, wir werden uns schrittchenweise dem Thema OER nähern und mal so gucken, was Ihre Meinung auch dazu ist. Dann gucken wir uns an, was sind eigentlich Open Educational Resources, was macht OER eigentlich aus? Und dann würde ich gerne mit Ihnen auch viel diskutieren, nämlich zum einen, was sind denn Gründe, OER zu nutzen? Das wird so ein großer Teil der nächsten zwei Stunden sein. Ich werde Ihnen ein paar Sachen zeigen, vorstellen, wie Sie bzw. wo Sie OER finden können und wie Sie die dann auch für Ihr eigenes Material oder für Ihre eigene Lehre oder Forschung auch einsetzen können. Wir werden uns dann ganz zentral mit den Creative Commons Lizenzen auseinandersetzen, die eben ein sehr starkes Element innerhalb von OER sind und ähm, zum Schluss werden wir uns mal anschauen oder gemeinsam auch diskutieren, was sind eigentlich Gründe oder warum sollen wir eigentlich OER ähm, erstellen? Oder was könnten Gründe dafür sein? Beziehungsweise was wären denn Ihre Gründe? Das würde mich ähm, doch brennend interessieren. Und als Ausgleich dafür, dass Sie mir das verraten, verrate ich Ihnen, ähm, warum bei uns an der TU Darmstadt Lehrende ähm, bereit sind, Ihre Lehrmaterialien als Open Educational Resources ähm, bereitstellen. Und ich hoffe, das ist ein Deal, auf den Sie sich einlassen. Und ähm, ja, freue mich einfach auf eine ganz spannende ähm, Diskussion. Und dann würden wir auch direkt mal einsteigen mit äh, der eben schon erwähnten ersten Annäherung. Und ähm, zwar würde ich äh, Sie bitten jetzt mal erstmal für sich so in ja, einer bis zwei Minuten ungefähr mal zu überlegen ähm, oder folgende Fragen zu beantworten, nämlich was sind denn für Sie zentrale Elemente von OER? Ich denke mal, Sie haben sich ja vorab vielleicht schon mal kurz informiert, was sind eigentlich Open Educational Resources, und ähm, was denken Sie denn da? Was macht denn eigentlich OER aus? Im Gegensatz zu ähm, Sachen, die eben nicht ähm, OER sind. Und dann würde mich interessieren, haben Sie bereits OER erstellt? Vielleicht können Sie da auch ein Beispiel äh, dazu nennen. Und ähm, wenn Sie das noch nicht gemacht haben, würde mich interessieren, was sind denn Gründe dafür? Warum haben Sie noch keine OER erstellt? Und das überlegen Sie sich mal bitte so in zwei Minuten für sich selbst. Und dann tauschen Sie sich einfach mal mit Ihrer Nachbarin und Ihrem Nachbarn aus und erzählen sich das mal gegenseitig. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich auch alle untereinander schon kennen. Vielleicht ist es ja auch nochmal ein schöner Moment, sich kennenzulernen. So ungefähr fünf Minuten. Und dann würde ich Sie bitten, wir sind ja hier ausgestattet mit Rechnern. Wir haben begleitend zu unserem Workshop ein Etherpad eingerichtet, das auch dazu dienen soll, so ein bisschen die Ergebnisse zu dokumentieren des heutigen Tages. Meine Folien bekommen Sie natürlich auch, wenn Sie die haben wollen, und da würde ich Sie bitten, die wesentlichen Erkenntnisse einfach mal so im Etherpad ähm, zu dokumentieren. Das langt auch ähm, stichwortartig. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns das einfach mal hier vorne an, was Sie so meinen und herausgefunden haben. Sie können es natürlich auch dann noch ähm, weiter ergänzen, wenn Ihnen was einfallen sollte. Die Lesbarkeit ist nicht so gut, ne? gerade wenn man äh, Lila auf äh, Lila hinterlegt ne? mit schwarzer Schrift, das ist, das ist ein bisschen doof. Ja. Ich, aber Sie haben ja auch mich, ich lese es vor. Funktioniert so leider nicht. So, das ist die Größe. Gut, also ähm, die erste Frage war, was sind zentrale Elemente von OER? Haben Sie genannt, frei verfügbar, online, OER sind veränderbar, Creative Commons, der Begriff ist gefallen. Eine Informationsverteilung eben nicht nur in geschlossenen Umgebungen, sondern eben offen, sind lizenzfrei oder offene Lizenzen, kostenfrei haben Sie genannt. Schwarmintelligenz, alle können beitragen, auch ganz interessant. Webquests. Das würde mich mal interessieren. Was wär, darf ich da nochmal nachfragen, was damit gemeint ist? WebQuest als, als äh, Material, was dann als OER zur Verfügung gestellt werden kann? Haben Sie das so gedacht? Nee, das ist eigentlich mehr so die Auftragslage, kommt aus dem Internet und dann wird man zu anderen Medien zusätzlich als äh, Ressource gebracht. Also mhm. das verbindet das miteinander. Ah ja, okay. Mhm. Spannender Gedanke, ja. Mhm. Ja, Digitalisierung der Hochschullehre, großes Schlagwort. Und ja, Sie würden es gerne wissen, dann gucken wir auch gleich mal danach, was ich noch ähm, ergänzend Ihnen bieten kann. Haben Sie bereits OER erstellt? Nein. Und ein paar sind auch schon dabei, die was gemacht haben. Übungsskripte, kleine Lernmodule, aber nicht über Internetplattformen. Da würde mich ja mal interessieren, über was haben Sie es denn dann bereitgestellt, wenn nicht über das Internet? Rausgegeben. Mhm. Ja, ja, ja, ja. Aha. Ja. Ah ja, spannend. Mhm. Spannend, okay. Unterrichtsmaterial für die Primarstufe, Passwortgeschützte Bereiche, geschlossener Kreis zum Sharing, okay. Mhm. Ah ja, und spannend Bearbeitung, Übertragung US-amerikanischer OER für meinen Kontext. Ah ja, sehr gut. Und für diejenigen, die gesagt haben, nein, ich habe noch nichts als OER oder ich habe noch keine OER gestellt, was sind die Gründe dafür? Ja, die ungeklärte Urheberrechtslage, Lizenzierungsfragen, Lizenzierungsmodelle, Klärungen, Stärkung von konkurrierenden Unternehmen befürchtet, ist auch ein ganz interessanter Punkt, auf den kommen wir später auch nochmal so ein bisschen berühren wir den wenn wir äh, uns mit den Lizenzen und den Lizenzmodulen auseinandersetzen. Auftraggeber haben andere Vorgaben, sind noch in der Sondierungsphase und es kostet Überwindung, die eigenen mühsam erarbeiteten Inhalte weiterzugeben. Will ich das? Das ist eine große zentrale Frage, die sich bei diesem Thema stellt. Und ähm, ja, da hoffe ich, dass wir, wie gesagt, heute so ein bisschen gemeinsam darauf schauen ähm, können und für Sie eben dann auch diese Frage klären ähm, klären können, wollen Sie das denn wirklich? Und wenn Sie es wollen, warum wollen Sie es? Warum wollen Sie es eigentlich? Und können Sie dann auch damit leben, wenn das, ähm, wenn das passiert? So eine kleine Anekdote von einem Kollegen, der hat mir das letztens erzählt, Der hat zu mir gesagt, hier, ich ein, der, ist Foto, also der fotografiert als Hobby, hat ein Foto ähm, gemacht, und hat sich gedacht, ach, das ist ja mal was, das stelle ich jetzt mal ähm, unter einer CC-Lizenz zur Verfügung, hat es unter einer ganz offenen Lizenz, wir kommen später dazu, was das heißt. Auf Flickr, das ist so ein Dienst im Internet, wo man eben Bilder bereitstellen kann, hat es dort bereitgestellt und ähm, ja, wie es der Zufall will, hat er dann ähm, irgendwann, als er in Berlin war und läuft an einem Café vorbei, hat er sich gedacht, öh, das ist doch mein Bild, was die verwendet haben als Werbung. Und ähm, da hat er sich genau diese Frage dann gestellt, nochmal, als er das gesehen hat, als ihm dann bewusst wurde, ähm, hey, es gibt ja auch andere dann, die das wirklich nutzen könnten, ne? Also ich stelle das ja nicht nur irgendwie zur Verfügung, weil ich irgendwie denke, hey, ne, ich bin jetzt ein Mensch und äh, denke mir, ähm, das stelle ich jetzt mal bereit, sondern es gibt tatsächlich oder es könnte ja tatsächlich andere geben, die das nutzen. Und diese Frage müssen Sie sich auch stellen. Wenn Sie was als OER bereitstellen, kann es passieren, dass es jemanden gibt, der das so toll findet, der sich dann sagt, das will ich benutzen. Und vielleicht auch in einem Zusammenhang, der Ihnen dann nicht so passt. Ne? Also er hat sich dann die Frage gestellt, naja, Daran habe ich jetzt nicht so wirklich gedacht, dass dann ein Café irgendwie mit meinem Foto äh, Werbung macht und dann damit natürlich auch ne, irgendwie Umsatz generiert und sowas. Also man dann so ein bisschen weiterdenkt. Diese Frage sollen, sollten Sie sich auf jeden Fall ähm, stellen. Und da dann auch, ähm, ja, wollen Sie das. Ganz zentral. Genau, wer weiß, was die anderen damit machen. Ne? Ist völlig legitim, sich diese Frage ähm, zu stellen. Gut, vielen Dank erstmal dafür für die erste Runde ich würde jetzt auch noch ein paar Sachen zu Open Educational Resources erzählen, so ein paar Basics, es gibt so zwei ganz zentrale ja, Definitionen kann man sie vielleicht nennen oder Aussagen ähm, zu OER, die eine Aussage ist getroffen worden von der Deutschen UNESCO-Kommission und die sagt eben, dass der Begriff OER für jegliche Bildungsressourcen, also da haben wir auch wieder den Punkt es müssen jetzt nicht nur digitale Ressourcen sein, sondern es können ähm, durchaus ähm, auch gedruckte Materialien sein, also jegliche Bildungsressourcen, die Lehrenden und Lernenden frei zur Verfügung stehen. Und jetzt in dieser Definition ist das große Moment, frei zur Verfügung stehen. Das heißt, dass diese für die Verwendung von diesen Materialien keine Nutzungs- oder Lizenzgebühren zahlen müssen. Also Sie hatten es ja eben auch genannt, so dieses Moment kostenfrei. Ich muss nichts bezahlen, um dieses Material nutzen zu dürfen. Eine andere ähm, Definition, die das noch so ein bisschen ähm, erweitert, ist ähm, auch von der UNESCO aus der Pariser Erklärung 2012. Und die besagt, dass es eben Lehr-, Lern- und noch erweitert Forschungsressourcen in Form jeden Mediums, hatten wir eben schon, digital oder anderweitig sind, die gemeinfrei oder unter einer offenen Lizenz veröffentlicht wurden, welche den kostenlosen Zugang, das hatten wir oben schon, aber auch, und die kostenlose Nutzung, aber auch die Bearbeitung und Weiterverbreitung durch andere ohne oder mit geringfügigen Einschränkungen erlaubt. Das heißt nicht nur, Sie stellen Material bereit und jemand anders darf es nutzen, sondern Sie stellen Material bereit und ich kann es mir holen, kann es anpassen für meine Zwecke und kann es dann wieder ähm, veröffentlichen, so wie ich das will. Also nochmal ein Tick quasi ähm, offener, dies, das Ganze. Und wir werden uns nachher anschauen, wie das dann, ähm, wie diese ähm, Elemente, dann auch in, innerhalb der Creative Commons Lizenzen, ähm, wie sie sich da entsprechen. Ja, OER ist mit auch anderen Sachen verwandt, so die typischen verwandten Begriffe kennen Sie bestimmt, Open Access, wo eben der freie Zugang zu wissenschaftlicher Literatur im Internet gefordert wird. Ich denke, also viele Bibliotheken, viele Unibibliotheken haben mittlerweile auch Open Access, äh, eigene Open Access Kataloge oder Publikationsserver, wo dann Bachelor-Masterarbeiten oder Dissertationen dann eben zur Verfügung gestellt werden und das eben auch unter einer offenen Lizenz. Open Source, denke ich, kennen Sie auch alle, gehört auch eben zu dieser Open-Bewegung, Software, deren Quelltext von Dritten einsehbar ist. Was auch eine ganz interessante Initiative ist, wie ich finde, ist Open Data, wo es darum geht, Daten frei verfügbar und nutzbar zu machen. Da geht es beispielsweise um Geodaten. Das denke ich mal, das kennen Sie alle. OpenStreetMap Open beispielsweise ist so ein Dienst, der Geodaten ähm, ähm, zur Verfügung stellt. Aber es geht hier auch um ähm, medizinische Daten beispielsweise, die dann eben allen, die sie verwenden wollen, kostenfrei und offen eben zur Verwendung ähm, verfügbar macht. Ja, was ist so die gängige? Also gehen wir nochmal einen Schritt zurück, gehen wir weg von ähm, OER, schauen uns mal so die gängige Praxis an. Ähm, wenn Sie jetzt Lehrmaterial erstellen oder ähm, anderes Material, wie gehen Sie vor? Ne, also Sie haben vielleicht ähm, Texte, Musik, Diagramme, Fotos, Lerneinheiten oder irgendwelche anderen Medien oder Materialien, die Sie erstmal erstellen und ähm, diese veröffentlichen Sie dann in unterschiedlichster Form. Das können Sie auf dem LMS veröffentlichen, wenn Sie sagen, ich möchte das jetzt meinen Studierenden zur Verfügung stellen, Stellen eine PowerPoint-Präsentation beispielsweise, können Sie über das LMS Learning Management System Lernplattform bereitstellen. Wenn Sie einen Fachbeitrag geschrieben haben, dann veröffentlichen Sie den vielleicht in der Fachzeitschrift oder ähm, geben ein Buch heraus. Ähm, wenn Sie andere Sachen, Diagramme oder Fotos oder Videos erstellt haben, dann veröffentlichen Sie die vielleicht auf der Webseite. Und vielleicht setzen Sie dieses Zeichen noch mit dabei. Wer kennt das Zeichen von Ihnen? Wer nutzt es? Mhm. Bitte? Kennen, oder nutzen? Das war Kennen und nutzen. Ich hoffe, ich gehe davon aus, wer es nutzt, der kennt es auch. Also das Copyright-Symbol, ne, ich denke, ist bekannt. Und ähm, das setzen Sie dann auf Ihre PowerPoint-Präsentation oder auf andere Sachen drauf. Warum? Weil Sie deutlich machen wollen, hey, ich bin der Autor oder die Autorin von diesem Material und ich will nicht dass Andere es benutzen. Dass dieses Symbol eigentlich nur in den USA eine Gültigkeit hat, das wissen die wenigsten. Dass es eigentlich völlig unsinnig ist, wenn Sie das hier ähm, auf Ihr Material setzen, gibt es im, im äh, deutschen Urheberrecht nicht. Sie müssen das nicht extra kenntlich Machen. Sie haben automatisches Urheberrecht, wenn Sie Sachen erstellt haben. Aber es machen viele, auch aus gutem Grund, weil sie eben kennzeichnen wollen, hey, ich bin hier der Urheber ne, und Copyright. Erstmal kennt es jeder, ne, wenn man es sieht. Das deutet äh, darauf hin, oh, wenn ich jetzt äh, Ihr Material nutzen würde und ich würde das Zeichen bei Ihnen sehen, würde ich, oh, da haben Sie das Copyright drauf, ne, also sind der Urheber, da bin ich erstmal vorsichtig. So, also Sie haben das veröffentlicht auf irgendeine Art und Weise und dann gibt es eine Zielgruppe oder mehrere Zielgruppen. Die dann dieses Material nutzt. Und diese Zielgruppe ist erstmal, oder diese Zielgruppen sind in der Regel eingegrenzt. Also denken Sie dran, Sie veröffentlichen eine PowerPoint-Präsentation auf der Lernplattform. <lacht> da hat nicht die ganze Welt Zugriff drauf, sondern die Studierenden, die in Ihrem Kurs sind, in der Regel. Stellen Sie sich vor, Sie veröffentlichen eine Fachzeitschrift. Da hat nicht die ganze Welt Zugriff drauf, sondern nur die Personen, die auch für diese Fachzeitschrift bezahlen. Die müssen sich kaufen, damit die das lesen können. Genauso bei einem, bei einem Buch auch. Bei einer Webseite ist es schon wieder ein bisschen anders, ne? obwohl man da auch mit einem Passwortschutz arbeiten könnte. Also in der Regel haben Sie in diesem Modell eine begrenzte Zielgruppe und Sie haben relativ klare bzw. enge Nutzungsbedingungen. Die machen Sie ja deutlich über dieses Copyright-Symbol, was insofern heißt, alle Rechte vorbehalten. Das heißt, Sie als Autorin, Autor behalten sich erstmal alle Rechte vor. Ähm, über das Material, was Sie eben erstellt haben und veröffentlicht haben. So, das ist so die gängige Praxis. Würden Sie mit mir da da gehen? Nee, sehr gut. Bitte? Mhm. Ja, aber die sind auch in dieser Schiene mit drin. Sie haben dem Verlag die Rechte eingeräumt, dass er ihr Werk nutzen darf. Nutzen heißt veröffentlichen und damit einem in der Regel kommerziellen Zweck nachgeht. Ja. Da zahlen Sie aber auch, wenn Sie es nutzen wollen. Also, sonst wären Sie, glaube ich, nicht eingelassen. Ich war jetzt schon länger nicht mehr da gewesen, aber. Also, ganz kostenfrei ist es auch nicht. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist nicht ganz, aber so ungefähr. Wenn Sie mir zustimmen, ist das so die gängige, die gängige Praxis. Ne? Gut. Dann schauen wir uns mal an, wie das jetzt im Vergleich zu OER aussieht. Ne? Gleiches Thema: Sie erstellen Materialien, egal was. Texte, Bilder, Fotos, Diagramme. Lerneinheiten, PowerPoint-Folien, was auch immer, Audiodateien und dann veröffentlichen sie die Sachen, auch beispielsweise in einem LMS oder jetzt vielleicht auch in einem Open Access Journal oder auf einer Webseite oder in einem OER-Portal und der Unterschied ist jetzt hier, jetzt haben wir nicht mehr ein C da stehen, sondern CC und CC heißt Creative Commons und bestimmte Zielgruppen nutzen das. Und der Unterschied ist jetzt bei OER, dass es potenziell jeder sein kann. Oder jede sein kann. Das heißt, das, wie Sie es bereitstellen, ist jetzt komplett öffentlich. Nicht zugangsbeschränkt. Und es ist an wenige Bedingungen geknüpft. Und diese Bedingungen, die können Sie über die CC-Lizenzen dann ähm, genau für sich definieren, so wie Sie es haben wollen. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen der normalen Praxis, wenn Sie Sachen veröffentlichen oder Material zur Verfügung stellen. Veröffentlichen heißt ja nicht immer, ich, muss das, ich gebe das an einen Verlag und der veröffentlicht es. Veröffentlichen heißt, Sie haben eine PowerPoint-Präsentation, die stellen Sie auf der Lernplattform bereit oder im Internet bereit. Auch das ist schon ein Veröffentlichungsprozess. Und das ist der zentrale Unterschied. Im Normalfall... Wenn Sie das unter alle Rechte vorbehalten machen, ist es sehr stark eingegrenzt oder kann sehr stark eingegrenzt sein. Und bei OER ist es eben so, potenziell ist es für alle da, es kostet nichts und die Restriktionen der Nutzung sind sehr gering. Ja, so ein erster Pionier oder erste Pioniere im Bereich OER war ähm, das Massachusetts Institute of Technology. 2002 haben die ihre Open Courseware, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, ähm, online geschaltet. Das ist ein ganz erfolgreiches ähm, Projekt, wo eben ähm, aus dieser Universität Lehrmaterialien, die dort erstellt wurden, sind, aber auch ganze Kurse ähm, öffentlich bereitgestellt werden zur Nutzung. Sie können auf diese Seite gehen, ähm, suchen sich dann einfach ein Thema raus, was Sie interessiert klicken da drauf und dann kriegen Sie Materialien angezeigt und ähm, diese Materialien können Sie frei für sich erstmal nutzen und auch äh, im Rahmen ähm, der jeweiligen Creative Commons Lizenz dann ähm, weiterverwenden für Ihre Zwecke. Wir kommen gleich noch zu einigen mehr. Ja, dann hatte ich zu Beginn erwähnt, es gibt so zwei ganz wichtige Sachen, die wir heute klären wollen, nämlich zum einen ähm, die Nutzung von OER. Und die Erstellung von OER. Das sind erstmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Sie können OER, bestehende OER nutzen für sich, für Ihren Kontext, ohne dass Sie OER selbst erstellen müssten. Und ähm, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und wir fangen mal an mit einem einfacheren Zugang, nämlich mit äh, dem Zugang OER nutzen. Und hier würde ich auch Sie bitten, erstmal für sich zu überlegen. Nämlich ähm, zum einen für sich erstmal zu überlegen, äh, ein paar Gründe oder beziehungsweise zwei Gründe, machen wir es einfach, warum Sie in Ihrem Arbeitskontext oder in Ihrem Lehrkontext oder Forschungskontext OER nutzen sollten. Oder was wären Vorteile, wenn Sie OER in Ihrem Arbeitskontext nutzen würden. Und dann versuchen Sie mal wieder, Ihre Nachbarin, Ihren Nachbarn davon zu überzeugen. Und das Ganze dokumentieren Sie bitte wieder im Etherpad. Ja, wieder das gleiche Spiel, so zwei Minuten erstmal für sich überlegen. Überlegen Sie sich mal, ja, wenn Sie jetzt angehalten wären, OER zu Nutzen, was wären gute Gründe, das zu tun? Es geht erstmal nur ums Nutzen, nicht ums Erstellen. Was könnten Vorteile für Sie sein? Und dann versuchen Sie mal, Ihre Nachbarin, Ihren Nachbarn, stellen Sie sich vor, oh, das ist hier Hardliner, die, oder der würde ganz, ganz ungern das nur machen. Versuchen Sie mal, dann mit Ihren Argumenten zu überzeugen. Gut. Überschieben. Ah, Und hier über diese Prozentangabe kannst du auch die Schrift ist Sehr ja, gut. Ja, cool. Ja, super, danke dir. Das kommt, in den, den, den jetzt ist dann der nächste Teil jetzt. Gracias. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Auch hier wieder vielen Dank. Das ist ganz spannend. Sie haben eigentlich so das komplette Spektrum äh, genannt, angefangen von, naja, es erleichtert mir erstmal die Arbeit, ne? spart Zeit und Geld, weil ich vielleicht ähm, dann relativ einfach Sachen finde, die ich eben auch verwenden darf. Ne? Denken Sie nur an Illustrationen für PowerPoint-Präsentationen. Das ist so ein Moment, wo ich mir jedes Mal denke, oh, toll, dass es OER gibt weil ich eben nicht über die Google-Bildersuche gehen muss und jedes Mal denken muss, oh, da ist ein cooles Bild. Würde ich ja echt gerne verwenden. Ich weiß aber ganz genau, dass ich nicht darf. Manchmal mache ich es dann trotzdem, weil es gibt ja so Momente, wo man vielleicht sagt, naja, da wird man schon nicht ertappt oder da fällt es nicht auf. Ich denke, das kennen Sie vielleicht auch. Aber eigentlich ist es toll, sich sicher sein zu können und es steht eben auch hier vorne, so eine Rechtssicherheit eben zu haben, dass die Bilder, die man eben verwendet, jetzt in, beispielsweise in der Präsentation, dass sie eben ähm, frei zur Verfügung gestellt worden sind und ich die nutzen kann und ähm, ich nicht Angst haben muss, ähm, verklagt zu werden im Extremfall. Ne? Das finde ich ist so ein ganz, ähm, ganz einleuchtender ähm, einleuchtende Grund, eben OER zu nutzen. Was ich ganz spannend finde, sind auch so Sachen, die sich rund darum drehen, zur Bearbeitung einladen, also so ein Cool auch vielleicht zu bilden von Menschen, die sich mit dem gleichen Thema auseinandersetzen und gemeinsam eben solche Materialien erstellen. Im Bereich der Hochschule ist mir da noch nicht so wirklich, ähm, sind mir da noch nicht so wirklich Initiativen, zumindest hier in Deutschland ähm, bekannt, die auch diesen Blick ähm, darauf haben. In der Schule ist es ganz anders. Da ist es wirklich ein großer Grund oder ein großes äh, Argument, eben OER zu nutzen und OER zu erstellen, weil man dann eben gemeinsam auch mit Kolleginnen und Kollegen das weiterentwickeln kann. Und dann eben auch eine gewisse Qualität dann eben zustande kommt, die ich vielleicht so alleine ähm, nicht, nicht erreicht hätte. Ne? Also das ist auf jeden Fall auch ein, ein guter Grund, eben Qualität der eigenen Ressource auch ähm, zu erhöhen. Ja, oder ganz eben auch ähm, Sachen zu nutzen, wo mir selber vielleicht das Know-how einfach fehlt dazu, ähm, dass ich die selbst, ähm, selbst zu erstellen. Ich, selber, ich kann überhaupt nicht malen, ich finde es total furchtbar und ich finde es immer total toll, wenn ähm, Leute auch an, an so einer Flipchart irgendwie ne, dann so toll visualisieren können und sowas. Ja? Oder auch in Präsentationen dann irgendwie mit eigenen Visualisierungen aufwarten können. bin ich immer total neidisch. Ähm, und ich kann das nicht. Aber da finden Sie, wenn Sie da Sachen suchen, ne, das also fanden Sie oftmals immer ähm, Visualisierungen oder Bilder, wo halt eben ja alle Rechte vorbehalten. Ne? Konnten Sie äh, nicht nutzen. Und mittlerweile gibt es ganz tolle OER-Angebote eben, wo Sie solche Grafiken und Visualisierungen finden, die Sie eben dann ähm, frei nutzen können. Gut, dann auch vielen Dank hierfür. Und dann ähm, schauen wir uns jetzt nochmal oder schauen wir uns jetzt ein ähm, ganz zentrales Element von OER und ähm, eben auch die Frage oder versuchen jetzt die Frage zu beantworten, woran erkennt man denn überhaupt, ob ein Material oder ein Foto oder sonstige Sachen, die im im Netz jetzt beispielsweise bereitgestellt werden, dass die überhaupt OER sind. Und da ähm, habe ich Ihnen ein kleines Video mitgebracht, das ist englischsprachig, aber ich denke, das sollte kein Problem sein, ähm, was uns jetzt mal erklärt, was die Creative Commons Lizenzen sind. Und die Creative Commons Lizenzen, das ist nämlich so ein zentrales Element von OER. Und da können Sie sich merken, ähm, dass Sie daran auch OER in der Regel erkennen, wenn Material eben unter einer sogenannten Creative Commons Lizenz Steht. Und ich glaube, Ton haben wir. Ne? Gucken wir mal, dass sich die Ohren wegfliegen. Ah, ich muss erstmal starten auch. Ja, der ist hier auf Kopfhörer eingestellt, Lautsprecher nicht angeschlossen. Okay, bevor wir uns jetzt hier lange aufhalten, das Video können Sie sich später auch einfach nochmal anschauen, dann erkläre ich es Ihnen einfach. Und zwar, Creative Commons ist eine ähm, Non-Profit-Organisation, die eben vorgefertigte Lizenzverträge ähm, für uns, für Sie, für alle, die Sie haben wollen, bereitstellt und diese Lizenzverträge bieten eben eine Hilfestellung für ähm, Personen, die äh, Material veröffentlichen wollen und ähm, es gibt eben sechs von solchen Standardlizenzen, vielleicht haben Sie diese Symbole auch schon mal gesehen. Wer hat die noch nie in seinem Leben gesehen auf einer Internetseite? Überlegen Sie ganz scharf mal nach. Okay, noch nicht gesehen? Ja, auch noch nicht gesehen. Das sind dann oftmals solche Buttons. Also, wenn Sie sich gerade auf so Plattformen wie Flickr ne, Bilder anschauen oder ähm, ja, auch andere Seiten, achten Sie mal drauf, ähm, ob Sie da so einen CC-Button sehen. Und dann gibt es eben diese sechs Standard-Lizenzverträge: das ist zum einen CC BY, CC BY SA bei NC, bei NC, SA, bei ND, bei NC, ND. Ich erläutere Ihnen jetzt gleich mal, was das äh, überhaupt alles bedeutet. Und ähm, dazu haben Sie dann jeweils hier so, eine, ähm, so Symbole. Und über die Symbole lässt sich das eigentlich viel leichter erschließen, beziehungsweise viel leichter merken, als wenn Sie dann was war jetzt NC, ND, äh, SA, äh, bei oder irgendwie sowas. ja. Sondern achten Sie einfach ein bisschen auf die Symbole. Und zwar die, ich sag mal, einfachste ähm, Lizenz und gleichzeitig auch die offenste Lizenz, die also den Nutzerinnen und Nutzern die meisten Rechte einräumt, ist diese hier oben, das ist die sogenannte CC BY-Lizenz. Und BY heißt einfach, ja von wem, also Englisch BY, ne? von wem. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie Material im Internet finden, bleiben wir wieder mal beim Beispiel Foto, Sie finden ein Foto, das steht unter der Lizenz CC BY, dann dürfen Sie das benutzen dürfen es benutzen für was auch immer sie wollen. Es gibt keine Einschränkungen bis auf eine. Sie müssen, wenn sie es benutzen und es dann wieder irgendwo anderen Leuten zugänglich machen, den Namen des Autors der Autorin nennen. Das bedeutet CC BY. Und darunter geht es auch nicht. Ne? Also das ist so die offenste Lizenz. Es muss zumindest der Name der Urheberin des Urhebers genannt werden. Aber ansonsten gibt es keine Einschränkungen zur Nutzung. Ja, wenn Sie jetzt ein tolles Bild gemalt haben und ich sage, hey cool, das gefällt mir total gut und Sie haben es nur unter CC BY gestellt dann sage ich, hey mit dem Bild, da lässt sich aber richtig Kohle mitmachen ja, und ich ähm, stelle das irgendwie irgendwo hin oder keine Ahnung mache irgendwas damit, äh, verdiene damit richtig Schotter ähm, nenne Ihren Namen, dann dürfen Sie später nicht zu mir kommen und sagen, komm jetzt äh, gib mir mal was ab oder so, ne? sondern Sie haben es ja frei und offen zur Verfügung gestellt eben unter CC BY, also die offenste Form dann gibt es diese ähm, bei in Kombination, also die Nennung des Namens mit dem sogenannten ND-Modul und ND bedeutet keine Bearbeitung. Das heißt, wieder beim Foto, es ist ein Foto bereitgestellt worden unter dieser Lizenz, bei ND, ich will das benutzen, dann kann ich dies tun, ich muss den Namen wiederum nennen und ich darf es nicht bearbeiten. Und bearbeiten bedeutet zum Beispiel, ich darf ähm, nicht ein Stückchen aus dem Foto rausschneiden. Ich darf es nicht in ähm, nur einen Ausschnitt, beispielsweise, wählen. Ich darf es nicht ähm, in der Farbe verändern. Ja, also schon alleine ein, ein, ein äh, Farbfoto schwarz-weiß in, äh, in ein Schwarz-weiß-Bild umzuwandeln, ähm, ist zwar strittig, aber ähm, würde unter Bearbeitung wahrscheinlich fallen. Also das dürften Sie dann alles nicht machen. Sie dürfen es nur so nehmen, wie es Ihnen die Person, die es eben. Unter diese Lizenz gestellt hat, der Urheber oder die Urheberin dieses Fotos eben erstellt hat. Eben keine Bearbeitung. Und da wird es schon, wie wir nach, äh, später auch noch ein bisschen sehen werden, kann es schon ähm, diskussionswürdig sein. Ja, wie weit geht denn eigentlich Bearbeitung und was ist denn Bearbeitung und was ist keine Bearbeitung? Da kann ich Ihnen nachher noch ein bisschen was dazu erzählen. Dann gibt es die Kombination bei, wieder die Namensnennung, mit NC. Und NC bedeutet keine kommerzielle Nutzung. Und keine kommerzielle Nutzung klingt ja vielleicht erstmal total toll. Ne? Vielleicht sagen Sie, ja, ne, ich stelle meine Sachen gerne bereit, dass andere sie nutzen können, aber ich will hier nicht, ne, dass hier irgendein Unternehmen, ne, die Lufthansa, soll damit nicht Geld verdienen, dann mit meinem Foto oder mit irgendeinem anderen Kram, was ich bereitgestellt habe. Ne? Oder die Firma XY oder keine Ahnung was. Und das wäre dann eben bei nicht kommerziell. Das heißt, ich darf das Material nutzen, ich darf das Foto, wieder beim Foto bleiben, das Foto verwenden, aber ich darf es nicht kommerziell oder für kommerzielle Zwecke nutzen. Und was kommerzielle Zwecke sind, das ist nicht immer so einfach und nicht immer so eindeutig. Und oftmals ähm, trifft es dann auch diejenigen, die Sie vielleicht gar nicht treffen wollten. Kommen wir aber nachher dazu. Das, ähm, das ist eigentlich dieses NC-Modul ein sehr unschönes Modul ist und was Sie eigentlich, wo Sie von der Nutzung eigentlich absehen wollten. Es gibt bessere Möglichkeiten. Kommen wir aber nachher dazu. Wir sind ja jetzt erstmal bei der Nutzung. Es geht ja darum, dass Sie jetzt erkennen hier, wenn Sie Material finden, OER, was so eine Lizenz hat, was dürfen Sie denn als Nutzer machen? Nicht, welche Rechte haben Sie als Ersteller? Dann gibt es das Ganze in unterschiedlichen Kombinationen nochmal. Sie können nicht kommerziell mit keiner Bearbeitung kombinieren. Das ist so eigentlich die härteste CC-Lizenz mit den größten Einschränkungen. Und dann gibt es noch diese ganz interessante, nämlich mit dem SA-Modul, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Und Weitergabe unter gleichen Bedingungen bedeutet, bleiben wir wieder mal beim Foto, Sie haben ein Foto geschossen, ich ähm, nehme das, ich bearbeite das, ich will nur einen Ausschnitt davon benutzen, veröffentliche das, dann darf ich dieses Foto, was ich dann wieder veröffentliche, ist ja ein neues Werk, nur auch wieder unter dieser Lizenz weiter veröffentlichen. Ich darf es nicht dann unter irgendeiner anderen, unter eine andere Lizenz ähm, stellen. Und das bedeutet SA. Das ist für Sie jetzt als Nutzer vielleicht erstmal gar nicht so interessant, wenn Sie sagen, ich will das eigentlich eh so nutzen, wie mir das Material angeboten wurde. Ich will da gar nichts bearbeiten und ich will es auch gar nicht dann weiter veröffentlichen. Aber... Wenn wir später dazu kommen, wenn Sie Material erstellen, dann ist das SA-Modul wiederum sehr interessant. Und da gehen wir dann nochmal genauer drauf ein. Mhm. Angenommen, ich mache ein Foto und ja. ich, äh, gebe diese Fotosätze frei mit, mit der letzten Variante. Mhm. Und macht jetzt jemand einen Bildausschnitt und ja. gibt das weiter frei. Ja. Wer ist dann der Autor? Werde ich weiter genannt? Werde ich weiter in der Fußnote irgendwie dann ja. einer von wären Autoren? Oder ist, ist dann nur der, derjenige, der aus meinem Foto den Ausschnitt gewählt hat? Sie erlauben ja eine Bearbeitung, ja. damit auch den Ausschnitt. Okay. Und damit ist es die Person, sonst... Ähm, das wäre ja dann eine ewig lange Kette. Ähm, ja? die, Story wird die Story wird darüber dann, ähm, darüber dann abgeschnitten. Ne? Aber Sie haben es eben hier... Sie, gehen, also Sie stellen sicher, dass es niemals ähm, diese CC by SA-Lizenz verlassen wird. Ne? Gut, das ist jetzt wichtig für Sie als Nutzer, ne, wenn Sie sagen, Sie wollen CC-Lizenzen nutzen. Und hier vielleicht auch ein kleiner Anreiz nochmal, ähm, solche Sachen zu nutzen. Denn Sie sehen, die Anzahl der Materialien, die unter einer Creative Commons-Lizenz veröffentlicht wurde, ist ja wahnsinnig ähm, angestiegen in den letzten Jahren und liegt jetzt bei äh, im Jahr 2015, so die Quelle, 1,1 Milliarden. Materialien, die CC-lizenziert sind. Also eine ganze Menge Holz, könnte man denken, sollte für jeden irgendwie was vielleicht dabei sein, was man nutzen kann. Ja. Kann ich die Lizenz, angenommen, ich produziere ein OER, kann ich die Lizenz nachträglich ändern? Also angenommen, ich gebe eine Lizenz raus und wenn ich dann fest, das Richtige, kann ich das dann einfach Ja, prinzipiell geht das natürlich. Nur haben Sie immer den Punkt... Dass, sie natürlich, dass es sein kann, dass jemand ihre Lizenz, also ihr Material vor der Änderung genutzt hat und der das natürlich nicht mitbekommt. Das, damit, müssen sie quasi, damit müssen sie quasi leben. Also das ist jetzt nicht wie eine was ja, ist ein gutes Beispiel die Bibliotheken beispielsweise die nutzen so ein URI heißt es, das ist so ein hart codierter Link, der ist dauerhaft gültig. Und wenn Sie da draufklicken, kommen Sie immer auf die neueste Variante dann auch ähm, des jeweiligen Materials. Das, das können Sie ja nicht erstellen. Na, also das haben Sie ja nicht, dass das nachvollziehbar irgendwie wäre. Das funktioniert leider nicht. Ja, dann wollte ich Ihnen mal ein paar Sachen mitbringen, beispielhaft ähm, Plattformen, Suchmaschinen, wo Sie eigentlich OER ähm, finden können. Und so eine ganz gute Möglichkeit ist zum Beispiel die Suche von Creative Commons selbst. Können wir gleich mal drauf gehen. Und dann gibt es eine Unmenge an Plattformen und Portalen eben, auch für die unterschiedlichsten Bildungsbereiche. Wenn Sie im Bereich Schule unterwegs sind, kennen Sie vielleicht auch schon das Zum wiki Das ist so ein, eine ganz bekannte, auch schon sehr lange existierende Initiative, die eben Unterrichtsmaterialien sammelt, OER, die, unter, die als OER angeboten werden. Da finden Sie wahnsinnig viel, auch sehr gut ist ähm, die OER Commons-Seite, auch eine Suchmaschine. Eine ganz interessante Zusammenstellung von einzelnen OER-Angeboten finden Sie hier auf dieser Seite. Das ist von der Vancouver-Universität ähm, zusammengestellt, wird auch ständig erweitert, wo eben ja, Portale, Seiten ähm, dargestellt werden, auch beschrieben werden, was man da für Material finden kann und beim open Courseware konsortium erinnern sich dran. Ich hatte vorhin diese Initiative vom MIT vorgestellt. Da gibt es nicht nur das MIT, was open Courseware anbietet, sondern auch noch weitere Universitäten, die sich eben zu so einem Konsortium zusammengeschlossen haben. Da gibt es auch eine Suchmaschine, wo Sie eben solche Sachen finden können. Und selbst bei Google können Sie ähm, CC-Materialien finden. Das wissen leider auch nur die wenigsten. Und zwar Wer von Ihnen hat noch nie die Google-Bildersuche benutzt, um irgendwie äh, Sachen zu finden für Präsentationen? Okay. <lacht> Gut. <lacht> Gut. Dann zeige ich Ihnen mal einen möglichen Weg, ähm, wie Sie selbst mit Google Sachen finden können, die Recht sicher sind. Und zwar gehen Sie einfach auf die Google-Bildersuche, das kennen Sie, ne? gehen dann mal auf Einstellungen, dann auf Sucheinstellungen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das hier drunter liegt. Nein. Kurz auf Abbrechen. Einstellungen. Dann hier bei der erweiterten, bei der erweiterten Suche. Und da finden Sie jetzt ein bisschen versteckt hier unten. Ähm, können Sie nämlich ähm, da können Sie nämlich angeben, nach welcher Lizenz gezielt gesucht werden soll. Ja, und die Standardeinstellung bei Google ist nicht nach Lizenz gefiltert, da kriegen Sie halt alles. Ne? Und das, vieles davon ist eben nicht frei verfügbar und nicht frei nutzbar, sondern liegt eben unter alle Rechte vorbehalten. Und hier können Sie eben gezielt einstellen. Ähm, ja, je nachdem, wie Sie es halt nutzen, nutzen wollen. Also das ebenso über die Google-Bildersuche. Die Google ähm, was ich Ihnen noch zeigen wollte, ist die Creative Commons-Suche. Da ist es eben ganz schön, da ist nämlich Google auch, Google Images auch mit dabei. Hier haben Sie nämlich eben die Möglichkeit, mehrere Dienste ähm, zu durchsuchen oder Suchergebnisse von mehreren Diensten angezeigt zu bekommen. Ne? Da sind vielleicht ganz viele Sachen dabei, da haben Sie noch nie was von gehört. Aber eben halt auch YouTube. Ne? Auf YouTube finden sich auch ähm, Materialien, sprich Videos, die unter einer Creative Commons Lizenz stehen und die Sie weiterverwenden oder die Sie erstmal nutzen ähm, können. Wo auch ganz, ganz viel ähm, mit ähm, CC-Lizenzen oder mit OER gearbeitet wird, ist im Bereich der Musik. Also wenn Sie da ähm, irgendwie ähm, wenn Sie sagen, ich brauche irgendwie ab und zu mal Musikstücke oder sonstiges was als Untermalung für, keine Ahnung wie ähm, Jamendo ist da so ein ganz guter Anbieter, da finden Sie wahnsinnig viel, aber auch hier ähm, CC-Mixter und ja, sonstige Sachen das sind da natürlich auch zu empfehlen. Wikimedia Commons kennen Sie vielleicht, sind Sie vielleicht schon mal drauf gestoßen, wenn Sie in der Wikipedia unterwegs sind, dann sehen Sie dort sind ja auch oftmals Bilder mit dabei und diese Sachen sind eben häufig von Wikimedia hinterlegt und die Sachen, die bei Wikimedia stehen, sind eben auch OER. Ja, also das ist so eine ganz schöne Suche, mit der Sie wirklich sehr viel, sehr viel abdecken können. nochmal so drei, vielleicht ein paar oder speziellere Angebote. Die Open University bietet auch ein hat auch ein OER-Angebot, finden Sie oben. Finden Sie auch ganz, ganz viele Materialien, auch gegliedert nach Materialtyp, Video, Audio, Lerneinheiten, Bildern und so weiter eben aus dem universitären Kontext. Eine ganz spannende Sache ist der Schulbuch OMAD gibt es mittlerweile, ist für das Fach Biologie eben ein, ein, ein Schullehrwerk erstellt worden, also ein Schulbuch, was kooperativ eben von mehreren Lehrerinnen und Lehrern erstellt wurde zum Thema Biologie. Ich weiß jetzt nicht, für welche Jahrgangsstufe, aber Sie können ja mal draufgehen und gucken. Und wie gesagt, da haben sich eben mehrere zusammengetan, haben dieses Schulbuch online zusammengestellt, geschrieben und es wird eben unter einer, OE, unter, unter einer Creative Commons Lizenz angeboten und kann dann eben auch weiterentwickelt werden. Und OpenStreetMap so als Anbieter, ähm, wenn Sie mal nicht Google Maps nutzen ähm, wollen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, vielleicht sind Sie ja da auch schon mal äh, in Berührung damit gekommen, dass es nicht so gerne gesehen wird, wenn ähm, da irgendwelche, wenn Sie Ausschnitte von Google Maps äh, auf Ihren Flyer für irgendeine Veranstaltung mal drauf gemacht haben. Das, es gab da mal so eine Welle der Empörung, ähm, wo das ganz viele ja, völlig unbedarft sich haben: was, ja, was soll das? Ja. Einfach einen Kartenausschnitt vom Veranstaltungsort auf dem Flyer hinten drauf. Der Kartenausschnitt stammt von Google Maps. Leider nicht erlaubt, weil die ähm, alle Rechte vorbehalten natürlich auf ähm, diese Sachen haben. Nutzen Sie einfach OpenStreetMap genauso gut. Und da gibt es keine Probleme damit. Gut, dann würde ich Sie jetzt mal bitten, zur Tat zu schreiten und ähm, mal im Internet einfach... Ähm, mal nach weiteren Portalen oder Suchmaschinen zu gucken oder mal diese Suchmaschinen, die ich Ihnen eben genannt habe, auch gerne mal auszuprobieren. Und vielleicht schauen Sie einfach mal, finden Sie etwas für Ihr Fach? Überlegen Sie sich vielleicht, ich muss jetzt demnächst mal eine PowerPoint-Präsentation erstellen zum Thema XY. Das steht jetzt demnächst an. Und anstatt jetzt den normalen Weg zu nehmen, gucken Sie mal, ob Sie vielleicht über die Portale was finden. Oder vielleicht finden Sie auch noch eine andere Suchmaschine oder ein Portal. Und dann können Sie die gerne auch für alle dann dokumentieren im Etherpad, und dann haben wir alle was davon. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter, Es ist wieder ganz schön was zusammengekommen, Sie können ja, lassen das Etherpad ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen auf, dann. Ja, ja, so, das ist so dass Sie dann nochmal in Ruhe aus dem Büro oder von zu Hause aus das auch sichten können, ganz spannende Sachen dabei, auch einiges, was ich auch noch nicht ähm, kenne, auf jeden Fall eine Bank, ähm, zum Thema OER ist die Transferstelle, der Bildungsserver und das DIPF, da finden Sie auf jeden Fall gute Angebote und auch nochmal weiter verwiesen auf äh, Portale oder sonstige Sachen, also da haben Sie auf jeden Fall gute ähm, Angebote auch eine ganz spannende Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht, was ist eigentlich mit Viren, Trojanern, Würmern, Gefahren in OER? Finde ich ganz spannend. Ich, also, ähm, hatte ich, ist mir noch nicht aufgefallen, bei den Sachen, die ich jetzt so verwende, hatte ich das ähm, noch nicht. Weiß nicht, hat jemand schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Wir kamen darauf, weil wir auf einer, also auf einer Internetseite die nicht, nicht seriös hat, einfach ja. gelandet bin ja. und es einfach komisch fand, obwohl halt die Sachen frei angeboten haben. Ja, also ist, ist mir nichts bekannt. Habe ich auch jetzt von anderen Leuten noch nie was gehört, dass sie irgendwie sagen, oh Gottes Willen, da, da ist die Virenplage irgendwie. Aber spannend. Gucken, was haben wir hier unten noch? Genau, der Bildungsserver. Ja. Super, da haben sie echt einiges zusammengetragen. War denn auch was dabei, wo sie sagen würden, das kann ich wirklich für meinen Arbeitskontext nutzen? Und das nächste Mal, wenn ich eine Präsentation erstelle, werde ich erst auf diese Seite gehen und nicht auf die Google-Bilder suche. Um jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel zu machen. Ja. Das, Bett da. das was? Das Pad jetzt. Das Pad? Sehr gut. <lacht> finde ich auch super, ja. Sehr gut. Trotzdem nur mal die Frage, gab es vielleicht doch ein einzelnes Angebot, wo du sagen, hey, für mein Fach absolut super zu gebrauchen. Für mein Thema wunderbar. Okay, war jetzt so erstmal nichts dabei. Gut. Dann Nein, ich bin auch gar nicht demotiviert. Na klar, jetzt innerhalb in, von einer Viertelstunde. Ja, sagen, ihr noch, also die ja. Ja, sind sowas, da ja. Ob, ob Sie noch ist. was finden? Ja, ja. Also, ihr schon noch ja. Eine oder eine ja. ja, sehr gut. Nein, es hätte ja sein können, dass Sie jetzt sagen: oh, Zufällig habe ich jetzt in, der, in den zehn Minuten das gefunden und das ist auf jeden Fall ähm, ist genau das, was ich, was ich brauche. Nein, nein, bin ich nicht demotiviert. Ja? Ja. Und äh, jetzt, wo Sie die MIT angesprochen haben, haben Sie mm -hmm. noch mal verschiedene andere größere ja. Unis. Ja, das ist wirklich so. Also, gerade im angloamerikanischen Sprachraum sieht die ähm, Sache mit OER ganz, ganz anders aus. Obwohl man hier zum Beispiel in verschiedenen Fachbereichen, sagen wir TFN, werden ja auch ähm, Workshops, und Vorträge, äh, aber auch Workshops. Ja. Ja, Sie haben auch nochmal eine ganz andere Materialvielfalt, ne? also ähm, ja, das ist wirklich so. Gut. Hier habe ich auch nochmal so drei Sachen aufgelistet, ähm, die vielleicht ganz interessant sein könnten, können Sie sich ja später nochmal ähm, anschauen. Dann auch ein Thema, ne, wir sind noch bei OER Nutzen, Sie haben was gefunden und Sie wollen es nutzen, was immer so eine Frage ist, wie zitiere ich denn das jetzt eigentlich oder wie gebe ich denn die Quelle ähm, richtig an? Hier nochmal, so wie man es machen kann. Wenn Sie hier unten auf die Internetseite gehen, da finden Sie auch nochmal ein Beispiel dazu, wie das dann konkret aussieht an einem Bild. Wie gesagt, CC BY, By haben Sie immer mit dabei bei den Creative Commons Lizenzen. Ohne die Namenssendung geht es nicht. Deshalb, Sie nennen den Autor ähm, des Werks. Und manchmal haben Sie, wenn Sie beispielsweise, auf also von Flickr kenne ich es, ähm, da ist nicht der richtige Name des Autors oder der Autorin, sondern ein Profilname oder was will ich für ein Name. Und, aber auch schon so ein Profilname ist ausreichend. Ne? Also wenn nicht der richtige Name angegeben ist, dann nehmen Sie eben den Namen, der dann mit dabei, der dann mit dabei steht. Link zur Quelle des Bildes. Die Nennung der CC-Lizenz, also CC by SA oder wie auch immer. Und diese verlinkt dann wiederum mit einem Link versehen auf eben den ähm, Lizenztext, finden Sie auf der Creative Commons Seite, kommen wir nachher auch nochmal ähm, drauf und dann gibt es jetzt so ein paar Sachen, die sich ändern werden, momentan ist bei uns noch gültig, die sind äh, gültig die Creative Commons Lizenzen in der Version 3.0 bald kommt die 4.0 und bei der, oder ab der ähm, 4.0 ist dann auch, sind äh, Bearbeitungshinweise notwendig, zum Beispiel also ich habe das Bild zugeschnitten oder einen Ausschnitt gewählt, sowas in kurzer Form. Und der Titel des Werkes, der ist ähm, momentan noch äh, notwendig. Also wenn Sie eine CC ähm, 3.0 Lizenz haben oder finden, dann bitte den Titel noch mit angeben. Wenn es eine 4.0 Lizenz ist, dann brauchen Sie den Titel eben nicht mehr anzugeben. Das sind so ein paar kleinere Änderungen. Können das aber trotzdem auch weiterhin machen, also... Es gibt eben keinen Abbruch. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal näher an, was sind eigentlich Gründe oder gibt es Fragen von Ihnen nochmal zum Themenbereich OER nutzen? Gut, dann gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen uns jetzt mal an, warum ähm, sollen wir eigentlich OER erstellen oder was könnten Gründe dafür sein? Wir machen das jetzt mal so in der offenen Diskussion. Ähm, als erste Frage, jetzt nach dem vielleicht auch, was Sie gehört haben, vielleicht hat Sie, da ja, haben Sie da schon, hat Sie da ein paar Sachen ja schon überzeugt, könnten Sie sich denn vorstellen, denken Sie an Ihr Material, an Ihre Materialien, die Sie so ähm, täglich erstellen in Ihrem Arbeitskontext, könnten Sie sich denn generell vorstellen, diese als OER bereitzustellen? Erstmal ganz allgemein, geht jetzt nicht darum, unter welcher Lizenz, sondern erstmal darum, die offen bereitzustellen. Wer könnte sich das vorstellen? Bitte ein Handzeichen. Mhm. Einige? Was wären denn Grund, Gründe hierfür? Mhm. Ich glaube, es geht eigentlich um einen einzigen, der wichtiger ist als alle anderen. Ja, und das ist, dass meine besser sind. Es geht um Ressourcen im Bildungsbereich. Es geht ja hier nicht um Zinsen oder um irgendwas anderes. Ja. Also auch bei allen anderen Faktoren, bei der Nutzung von dass das Geld spart. Bei der Frage des Weitergehens aber ich muss überzeugt davon sein, dass meine Bildungsressource eine gute ist und dass das weitergeben, eine Verbesserung darstellt. Ich verspreche mir davon jetzt irgendwie im Tausch was anderes, aber das brauche ich ja nicht. Mhm. Also, ist die. Ich kann mir irgendwie keine andere echte Grundlage dafür vorstellen als Qualität. Mhm. Ich bin überzeugt davon, dass ich etwas Gutes produziert habe wenn möchte das teilen. Ja. Auf jeden Fall. Ein ganz wichtiger Grund. Mhm. Mhm. Die Qualitätsentwicklung steht darauf hin, dass ich einen größeren Nutzerpreis habe und mir Feedback und geben könnte. Und zwar eben nicht nur Studierende, ja. auch die Adressatennutzer, sondern eben andere Lehrende, die das mitnehmen, weiterentwickeln, umbauen, was zurückspielen, was ich wieder bei mir mit einbauen kann. Ja. Ja, da kommen wir auch schnell in so eine Schiene der Anerkennung, was durchaus auch ein Grund sein kann, dann, ne? was vielleicht nicht ein Hauptgrund ist, aber da so ein Mitschwingt dabei. Haben Sie noch Gründe für sich, wo Sie sagen? Ja, ein ganz klassischer Grund wäre ja sozusagen eine äh, Wissenschaft außerhalb des Mainstreams oder... Mhm. mit etwas, was noch nicht oder schon wieder nicht äh, aktuell ist oder in der Lehre einfach nicht mehr äh, den Raum kriegt, den es bräuchte, also die, mhm. die kritische Gesellschaftsthemen war lange Zeit äh, so ein bisschen heimatlos. Ja. ja haben. Mhm. Genau, spannend. Ne? Kannst du, kannst du das Verlagern dann auch. Ja. Mhm genau das kommt so in die richtung Und das schließt dann wieder an den Punkt Qualitätsentwicklung auch dann an. Ne? Also das, mhm. Mhm. prima, danke. Der Kopierschutz, der gleichzeitig hier ist, weil das viel wieder auslockt. Ne? Um mit in gewisser Weise, ja, mhm. äh, natürlich auch eine völlig überflüssige Barriere geschaffen hat. Ja. Wenn es schon digital ist. Ja. ja, absolut. Also ich habe da auch schon Gründe gehört ähm, von Lernenden bei uns. Das ist jetzt nicht die, die, die, die, die, die große Zahl, aber ich habe es schon mal gehört die sagen, für mich ist sowas eigentlich selbstverständlich und die das oftmals dann auch, also die haben das in den USA auf einem Forschungsaufenthalt kennengelernt und haben das für sich nochmal reflektiert und sagen dann, für mich ist es einfach selbstverständlich oder selbstverständlich geworden, ich werde hier aus öffentlichen Geldern bezahlt, also gebe ich das, was ich da in diesem Rahmen produziere, auch der Öffentlichkeit wieder zurück. Und das ist auch ein, ist auch ein Argument, was ich, schon, was ich schon gehört habe. Was wäre das denn so für Material? Was Sie ein Bild, ein Diagramm, ein, ein kleinerer Text, ein Quiz, ein Test, ein Selbsttest oder, oder was wäre das denn, wo Sie sagen würden, das könnte ich mir jetzt vorstellen, das würde ich jetzt mal als OER bereitstellen. Haben Sie da was Konkretes vor Augen? Mhm. Demnächst uns produzieren. Gut, danke. Ja. Was manchmal auch sehr interessant ist, man hat zum Beispiel ähm, einen Workshop oder einen Vortrag aufgenommen und ähm, möchte das sozusagen einbinden können. Ähm, eben auch für diejenigen, die eher auditiv lernen. Mhm. Und möchte es halt nicht auf YouTube machen. sondern ja. möchte wirklich in, in Kontext stellen, wo dann auch Materialien gleich mitgeliefert werden. Ja. Durchaus. Genau, das ist auch möglich, ja. Dann jetzt die spannende Frage. Unter welche CC-Lizenz würden Sie es denn stellen? <lacht> sollen dann die Weiterbearbeitung halt eben ausschließen äh, von non-commercial haben wir uns verabschiedet das haben wir durchdacht ähm, weil wir auch wollen dass das Material ähm, über den Buchstumskontext hinaus äh, einsetzbar bleibt ja. dann können wir nicht ausschließen dass da auch mal ein Cent die, die Besitzer wechselt so ja mhm. danke Also es ist vollkommen legitim, ähm, zu sagen, ich stelle mein Material unter CC BY NC ND bereit. Machen ganz viele Lernende bei uns. Der, das Gute daran ist, oder das Wichtige daran ist, der erste Schritt ist getan. Die nähern sich an. sagen, bisher habe ich das immer mit einem Copyright-Symbol versehen. Jetzt stelle ich das schon mal öffentlich zur Verfügung, aber ich habe damit noch Probleme und ich will halt NC und ND mit dabei haben. Was das für Probleme bereitet, da kommen wir gleich, äh, kommen wir gleich dazu. Und dann habe ich das schon erlebt über die Semester hinweg ähm, bei Lehrenden. Die merken dann, Okay, ich kann nicht beobachten, dass hier irgendwie mit meinem Material Schindluder getrieben wird. Ne? Und dann rede ich mit denen nochmal und nach einer gewissen Zeit stellen die ihre Sachen äh, unter ähm, CC BY oder CC BY SA ähm, bereit. So ja. mhm. Also kann ich total verstehen, wenn man da sagen würde, das stelle ich jetzt unter ND mhm. bereit. Ne. Da, dafür gibt es ja diese Lizenzen. Ne. Wir müssen ja hier nicht irgendwie ähm, im Kopf die Weltretter irgendwie spielen ne, und ähm, direkt irgendwie sagen, ähm, ne. sondern das ist völlig legitim. Diese Lizenzen gibt es, die kann man nutzen. Und gerade für Kontexte wie jetzt den, finde ich ganz interessant und spannend. Könnte das durchaus angebracht sein? Es gibt glaube ich eine Schnittmenge zwischen dieser Lizenzrechtlichen Frage und der sozusagen die Anfangsverdienung des akademischen Arbeitens. Aber das ist halt nicht so identisch. Ich finde nur ganz interessant, diese Sache mit dem, mit dem, mit dem äh, Non-Commercial, weil das natürlich ein Missverständnis ist, yeah. ein umgangssprachliches, weil im Prinzip also alle möglichen Bildungskontexte sehr schnell kommerziell werden können, yeah. wenn die Leute das abgedreht. Yeah. Und eigentlich, was man ja sich vorstellt, ist ja nicht, dass man Geld schlecht findet. Das ja. Ist also, dass man jetzt Geld per se schlecht findet, ja. sondern natürlich die Idee, dass das kommerzialisiert wird, dann wird anderen wiederum die Berechtigung weggenommen. Ja. Das, das würde man mit einer NC-Lizenz äh, ausheben wollen, aber das ja. ist ja der entscheidende Punkt. Genau. Gemacht. Das ist eine prima Überleitung, gerade wo wir dabei, Ich bin jetzt ein bisschen gesprungen, ich springe gleich wieder zurück. Aber ähm, genau diese ähm, Option NC, die ist wirklich problematisch. Sie wird oftmals intuitiv verwendet, ne, weil man sich erstmal denkt, nee, ich will nicht, dass einer mit meinem Zeugs Geld verdient. Ne? Das ist so ein innerer Impuls, der ja auch erstmal völlig in Ordnung ist. Aber die Folgen werden eben meistens nicht ähm, bedacht, ne? Und ähm, so eine, das NC-Modul verhindert eben die Nutzung in ganz vielen Kontexten. Beispielsweise könnten die nicht auf Wiki, äh, Wikipedia oder Wikimedia benutzt werden, weil die auch kommerziell sind. Ne? Die produzieren DVDs teilweise von ihren Inhalten, die kann man kaufen. Kommerziell. Ja. Bildungsanbieter, ne? im Bereich Bildung, Weiterbildung sind nicht alle irgendwie komplett öffentlich finanziert. Ne? Und da fängt dann schon die Diskussion an, Ab wann greift es denn? Bis zu welchem Teil ähm, oder wie viel müssten die denn nicht öffentlich finanziert sein, damit sie unter einem kommerziellen Anbieter fanden? Ne? Und lauter so Diskussionen. Und oftmals erreichen sie eigentlich gar nicht damit oder das damit, was sie wollen. Nämlich das, was sie wollen, ich tue das jetzt einfach mal unterstellen, ist ja, dass nicht irgendein, ich sage jetzt mal, Unternehmen XY daherkommt und einfach jetzt ihr Material hier benutzt und damit richtig Asche verdient. Ja? Und das dann eben. Und eine gute Alternative ist das Modul Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Weil da alle Bearbeitungen, die stattgefunden haben, an ihrem Material, müssen immer wieder unter dieser Lizenz bereitgestellt werden. Und daran hat kein Unternehmen, wenn wir jetzt mal diesen Extremfall nehmen, hätte Interesse, dann ihr bearbeitetes Material wieder unter eine CC-Lizenz ähm, bereitzustellen. Deshalb ist das eine sehr gute Alternative, eine bessere Alternative als das NC-Modul. Aber wie gesagt, es gibt ähm, durchaus Berechtigung, auch ähm, mal das, das NC-Modul zu nehmen. So, das nur so als kurzer Exkurs. Wir gehen, hier waren wir. Ich wollte Ihnen noch so ein paar, ähm, das war ja der Deal gewesen, ich habe Sie jetzt so ausgefragt, ähm, auch ein bisschen was von uns aus Darmstadt berichten. Wir haben Open Learnware als Initiative und als ähm, plattform die eigenentwickelt ist, wo wir eben Materialien bereitstellen. Größtenteils sind das video audioaufzeichnungen und PDF-Materialien. Und da sind wir momentan auch sehr stark dabei, eben diese Materialvielfalt zu verbreiten und eben auch Lehrende zu überzeugen, mal auch ein Diagramm beispielsweise, ein einzelnes Diagramm mal bereitzustellen. Viele denken da gar nicht dran, und sagen sich, ach, ist das überhaupt Veröffentlichungs-, also als Einzelmaterial überhaupt ja, fast würdig zu veröffentlichen? Ja, oder Die denken da gar nicht dran, sondern denken immer in größeren Kategorien, in Skripten, in ganzen Präsentationen und so weiter. Und ich habe Ihnen mal zwei Aussagen äh, mitgebracht ähm, von lernenden die ich angefragt habe, ob sie denn nicht ihr Material auf Open Learnware ähm, bereitstellen wollen. Und die spiegeln so ja, die weit verbreitetsten Meinungen wieder und das Argument, nicht Material bereitzustellen, ist eben die, ähm, ja, das, das Gefühl oder ähm, quasi ähm, ähm, eine Rechtsverletzung zu begehen. Ne? Die sagen dann, ach, ich habe in meinem Material, da ist mal hier an der einen oder anderen Stelle sind Bilder drin, da weiß ich gar nicht mehr so genau, wo die eigentlich her waren. Ähm, da bin ich mir eigentlich auch sicher, die, so wirklich die Nutzungsrechte hatte ich nicht da dran, ne? Aber da ich ja bisher nur an ausgewählte Studierende über ähm, LMS bereitgestellt habe, ne, war das so in dem Kontext okay, aber dann öffentlich bereitzustellen, oh nee. Und meine Präsentation dann komplett zu überarbeiten, das ist ein sehr hoher Zeitaufwand, den ich jetzt nicht, äh, den ich jetzt nicht machen kann. So die eine Sicht, aber auch die andere Sicht, ähm, diese Unsicherheit, aber was könnten denn potenziell dann andere mit meinem Material dann alles so anstellen, ne, wenn ich das öffentlich, äh, öffentlich bereitstelle und dann gibt es aber auch solche die einfach, was ich vorhin schon erwähnt habe sagen, ich finde es eine gute Sache für mich ist das, hat es auch eine gewisse Selbstverständlichkeit ich will dazu beitragen dass Sachen, die öffentlich finanziert eben produziert wurden durch öffentliche Finanzierung die auch wieder der Öffentlichkeit zurückgegeben werden wo durchaus man sagen kann da steckt einfach auch so eine Überzeugungssache dahinter was wir gemerkt haben in Darmstadt ist, man muss, muss Lernenden Hilfestellungen und Anreize geben. Und eine ganz große Hilfestellung ist eben im Bereich des Urheberrechts und der rechtlichen Aspekte der CC-Lizenzen gefragt. Die wenigsten kennen sich da aus. Die wenigsten können für sich das einschätzen. Und da ist auf jeden Fall Unterstützung, Unterstützung geboten und Tipps zu geben und Lizenzen auch vorzuschlagen. Sagen hier, du musst dich jetzt nicht hier durchwühlen durch diese einzelnen äh, Lizenzverträge, sondern wir empfehlen dir, stell das Material unter dieser Lizenz bereit. Das hat folgende Konsequenzen für dich. Mhm. Ja, das ist die gute Frage. Das ist von äh, Universität zu Universität unterschiedlich. Ähm, also ich bin ja auch juristischer Laie. Ne? Ich sagte da auch immer dabei, das, was ich Ihnen jetzt sage, ähm, ne? also Sie können mich dann nicht irgendwie ähm, äh, handhaben dafür. Also wir in Darmstadt haben leider niemanden zentral, der Ansprechpartner dafür ist. Ich, ehrlich gesagt habe ich noch keine Universität, kenne ich keine, die einen zentralen Ansprechpartner oder eine zentrale Ansprechpartnerin stellt, wo Lehrende sich hinwenden können mit solchen einzelnen Fragen. Ich habe jemanden an der Universität, an ich mich dann wenden kann. Ich bin so eine Zwischenstelle. Wir können das sammeln und ich habe dann meine Quellen, die ich anzapfen kann bei Fragen, die ich selber nicht beantworten kann. Aber das ist ein Problem oder oftmals an Universitäten ein Problem. Was wir gemerkt haben, was ein sehr guter Anreiz ist, ist Förderprogramme zur Erstellung von Lehrmaterialien bereitzustellen. Und das läuft dann auch wieder so auf so einen Deal hinaus. Wir sagen, wir geben Ihnen, stellen Ihnen studentische Hilfskräfte zur Verfügung, die zeichnen Ihre Veranstaltungen auf oder die helfen Ihnen bei der Produktion von Materialien. Im Gegenzug stellen Sie die dann unter einer OER-Lizenz, unter einer Creative Commons Lizenz bereit. Und was man nicht unterschätzen sollte, ist so ein bisschen auch die Bedeutung für das persönliche Marketing schmackhaft zu machen. Das ist sowas, wo wir dann sagen, denken Sie dran, Sie können sich da öffentlich präsentieren. Das ist nochmal was anderes als auf einer Webseite oder auf Ihrer Fachbereichs-Webseite. Sie sind quasi dann Leuchttürme auch unserer Universität. Sie stellen dann da Materialien bereit und Sie können neue Zielgruppen ansprechen oder eben auch Studieninteressierte für Ihr Fach ansprechen. Und bei dem Punkt wird auch die Hochschulleitung immer gerne hellhörig, ähm, wenn die hören, oh was, ne? damit kann ich neue Zielgruppen erschließen, Studieninteressierte ansprechen, ist vielleicht auch eine schöne Kombination. Wir haben das bei uns verknüpft mit dem Online Self-Assessment und ähm, haben diese beiden Angebote in Verbindung miteinander gebracht und das sind dann auch Sachen, die auf so einer Entscheiderebene ähm, dann vielleicht ganz gute Argumente sein können. Gut, jetzt schauen wir uns noch mal zum Schluss an, was ist zu beachten, wenn Sie eben Material als OER veröffentlichen wollen. Und der wichtigste Punkt ist eigentlich, also wenn Sie für sich schon entschieden haben, Sie wollen das, ist der wichtigste Punkt dann eigentlich, prüfen Sie es auf Rechtssicherheit. Und Prüfung auf Rechtssicherheit heißt, das Material, was Sie veröffentlichen, darf kein Material enthalten, an dem Sie nicht das Recht, die Rechte eben haben. Also keine Bilder, die Sie irgendwann mal irgendwie über die Google-Bildersuche gefunden haben, wo vielleicht irgendjemand anders ein Recht drauf hat. Das dürfen Sie nicht in Ihr Material einbinden und dann unter eine CC-Lizenz stellen. Und eben der wichtige Punkt, wenn Sie Material, was unter einer CC-Lizenz steht und da eben unter der Weitergabe unter gleichen Bedingungen Lizenz, wenn Sie das in Ihr Material einbinden, dann dürfen Sie es dann nicht unter CC BY ND bereitstellen, sondern eben nur wieder unter SA. Das sind so die zwei Wichtigen Punkte und die Creative Commons Seite unterstützt Sie da über so eine ähm, Abfrage ganz gut finden Sie hier auf dieser Seite. Da werden Sie nämlich hier durch so einen Dialog geleitet und anschließend kriegen Sie dann wirklich dann auch schon gleich den <coughs> Creative Commons Button quasi ausgespuckt ähm, mit einem äh, HTML Code und dann können Sie das direkt dann in Ihr Material oder auf Ihre Webseite anbinden. Also das ist ganz benutzerfreundlich gemacht.